im Studio Michael Pawilets. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Übermorgen soll in Deutschland Schluss sein mit der Stromerzeugung durch Atomkraft. Die drei verbliebenen Atomkraftwerke Isar 2, Neckar Westheim 2 und Emsland werden abgeschaltet. Für Bayerns Ministerpräsident Söder ist es aber noch nicht das Ende der Kernenergie. Wegen der Energiekrise fordert er den Weiterbetrieb und bereits stillgelegte AKW als Reserve. Und eine echte Gefahr für Deutschland, dass wir dauerhaft die Energieversorgung nicht mehr sicherstellen können. Wir brauchen alle Energie, um die Herausforderung der Zukunft zu meistern. Ohne Energie keine Zukunft. Doch in naher Zukunft am Samstag wird hier abgeschaltet. Der Druck auch auf diesen roten Knopf besiegelt den Atomausstieg in Deutschland. Den Zeitpunkt dafür haben CDU und CSU 2011 im Bundestag mit beschlossen. Nach dem Betrieb steht für Atomkraftwerke der Rückbau an, wie hier im bereits 2011 abgeschalteten Block ISA 1. 32 Jahre haben hunderte Mitarbeiter hier Strom produziert. Die neue Aufgabe jetzt, das Kernkraftwerk zunächst von innen heraus zu zerlegen. Wir haben es dann diesen Menschen, die hier in der Umgebung wohnen, auch schuldig, dass wir hier wirklich jetzt alles zurückbauen, dass es so zurückgestellt wird, wie man eigentlich vor ja, in den 70er Jahren begonnen hat. Ne? Grüne, Grüne Wiese heißt er ja bei uns und da bin ich überzeugt, dass wir das auch schaffen werden. Rund 24.000 Tonnen Material werden allein hier ausgebaut. Viele Teile werden noch weiter zerlegt und auf Strahlung überprüft. Der Großteil wird anschließend recycelt. Rund 2 landen als Atommüll in Behältern wie diesen. Derzeit bereiten sich die Betreiber auch auf den Rückbau von Isar 2 vor. Markus Söder wiederum will an der Kernenergie festhalten und verweist auf die Energiekrise. In dieser Phase müsse Deutschland an allen vorhandenen Energiequellen festhalten.